Hier, Alter! Hat eh kein Schwein mehr Bock auf Pranks. Pranks, Pranks! Äh, äh. Scheiße, Mann. Jeder hasst das. Reddit hasst das, Mann. Wir machen schön Real videos Geil, super geil, ey. Meine Fresse, dumme Scheiße. Kannst du mal aufhören, mich zu verfolgen? Das ist so eine dumme Scheiße. Was macht man nicht alles? Drecksgage, meine Fresse, ey. Mann. Hallo, hallo, hey, kannst du mal deinen Finger ziehen? Forzgeräusch, haha, lustig. Meine Fresse, Alter. Prank-Scheiße, Alter. Ist hier Star. oh ja, da liegt jetzt wieder einer, ist lustig, legt er sich oben drauf. Meine Güte, haha, wir haben alle ganz viel gemacht. Hier ist der Spider-Man? Ja, das ist nämlich ganz unkonventionell. Ich mache jetzt was, was man sonst nicht macht und da lachen alle. Gemacht. Wir kennen uns gar nicht in alten Händen. Das ist jetzt dieser berühmte Humor, von dem wir alle reden. Wichtig! Guckt mal Leute! Ich pisse jetzt hier! Ich pisse hier hin! Ah! Da weißt das du, ist nur eine Flasche Wasser! Das ist gar nicht wirklich Urin! Na du? Willst du mal mein Glied sehen? Nee. Ich zeig's dir trotzdem, komm, hier. Ein Kettenglied, verstehst du? Doppeldeutigkeit, das ist witzig. LOL! Sag mal, Ist mir jetzt gerade auf den Arsch geguckt oder was? Hä? Ja. Hä? Was soll denn das? Du ist ich bin ein Mädchen, gell? Nein. Geiler Arsch, oder? Hä? Jetzt hat die Sache so ein bisschen sexuelle Konnotation. Das ist geil für die kleinen Fenster, die es nicht schaffen, die drei Klicks auf Bornhard zu finden und dann die youtube kennst mit dieser scheiße bringen! Das wird geklickt. Das hier. Das ist richtig gone wrong, Alter. Der kommt bestimmt in den Knast, und muss 35.500 Euro bezahlen oder 37.500 Euro. Nicht, da, nicht jetzt hier hinstellen! Sie laufen durchs Bild! Was soll denn das? Wir machen ja gerade eine professionelle Webvideoproduktion. videoproduktion Okay, ich so. oh, darf Leute, guckt mal! Meine Fruchtblase platzt! Welche ah! Wie geht's, Francis? Ich hab den besten Prank aller Zeiten. Ja. Pass auf, Achtung. Da! Ah, da hat er reingeguckt! Prank! Ich hab, dir, ich hab dir einen Ring aus Fingern gezeigt! Beste! Also ich weiß, deine Hand wurde mal durchlöchert, gell? Ja, ja. Du ein bisschen weh eins. Ah, bist du dumm! Ja. Ah. Hallo, hallo, hallo? Hey, oder? No? Wie ja. oh? Scheiß hier, Dreckscheiß. So, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die Kacke hier unten nicht geklickt wird. Ich wir Laufen hier, oder? Wär doch gelacht. Du Scheiß hier, ey. Tire? Tire. Awesome! Awesome, now. Cheese! <lacht> Cheese. Perfect, now everyone will watch this video. Awesome. Really? Yes! <lacht> hallo, sind Sie die, sind Sie die Lehrerin? Ja, ist ist Haben Sie hier schon mal reingeguckt? <lacht> oh, hallo, ich bin der von der TV. Hallo! Hallo, ich bin der Algorithmus! So, meine Arbeit hier ist getan. Ich soll jetzt noch sagen: Danke, danke bei den Patreon-Leuten, dass ihr die, die unterstützt, die Affen hier. Meine Güte, ich habe damit nichts zu tun, ey. Ihr sollt das Video vielleicht irgendwie teilen oder so ein Scheiß. Schön liken, abonnieren, die Glocke aktivieren, die Rassel rasseln und was man damit nicht alles machen kann. Alles schön, dass der Algorithmus schön in die Magotze reinfiguriert ist. Ich habe doch keine Ahnung davon, meine Güte, ey. Macht's gut, ich bin raus.